Ja, die Winterpause ist vorbei. Das nächste Clubtreffen steht an im Blickwinkel Kunde Club und zwar nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Warum nicht mehr Clubabend? Warum Clubtreffen? Naja, ich habe auf euch gehört und habe es tatsächlich geändert. Wir treffen uns jetzt nicht nur noch Mittwochsabends und nicht nur noch abends. Also ähm, lasst euch mal überraschen. Es gibt jetzt Termine am Dienstag, Nachmittag und am äh, Mittwochabend und das Ganze wechselt, sodass äh, auch wirklich alle teilnehmen können, die teilnehmen wollen. Also zurück zum ähm, Ausgang. Was ist der Blickwinkel Kunde? Kennt ihr wahrscheinlich, ist mein Podcast mit fast 150 Folgen inzwischen, der sich darum dreht, wie baut man profitable Beziehungen zwischen Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern und alle Leute, die sich sozusagen genau für dieses Thema interessieren. Den habe ich... Äh, den Blickwinkel-Kunde-Club äh, gebaut oder für die habe ich den gebaut, weil das ist ein Ort, wo die sich treffen und austauschen können. Und äh, wie kann man sich besser austauschen als in einem Treffen? Und das findet eben, wie gesagt, am zweiten um 19 Uhr statt. Ähm, kann jeder, jedes Clubmitglied kostenlos daran teilnehmen. Also geht einfach auf www.blickwinkel-kunde.de, meldet euch dort kostenlos an. Dann findet ihr nach dem Login in euren Inhalten direkt die Zugangsdaten und seid dabei. Das ganze Prinzip ist aufgebaut wie ein Mini-Barcamp, äh, jeder kommt äh, in die Runde, wir stellen uns kurz vor, dann wirft jeder sein aktuelles Problem, seine aktuelle Herausforderung, äh, sage ich mal, in die Mitte oder stellt die kurz vor, jeder hat zwei Punkte, die Punkte werden vergeben und die beiden Themen, wo am, einfach am meisten der Teilnehmer Interesse daran haben, äh, die werden besprochen und zwar in der Runde. Der Witz ist aber, dass, ne, ich sage ja immer profitable Beziehung zwischen Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern, da ist eben eine ganze Menge dabei und deswegen versammeln sich auch ziemlich viele spannende Leute immer im Blickwinkel Kunde Club und bei den Treffen, weil dann schmeißt halt zum Beispiel einer aus dem Vertrieb ein Problem in die Mitte und dann antworten Leute mit Ideen aus dem Personal, aus dem Marketing, vielleicht aus der IT, manchmal Geschäftsführungen, die sagen, Moment, aber im letzten Vorstandskreis hatten wir das und das besprochen und ihr merkt schon, das, was da besprochen wird, ist oft recht vertraulich. Es gibt, gilt nämlich die Grundregel, was im Club besprochen wird, bleibt im Club. Also, ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Du kannst einfach, einfach, gratis teilnehmen. Melde dich beim Blickwinkel-Kunde-Club an unter www.blickwinkel-kunde.de. Einfache Domain. Und äh, ja, sei dann gratis dabei. Wenn du eingeloggt bist, findest du dort unter Clubtreffen deine Login-Daten und kannst einfach dabei sein. So, das war's schon. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und sage bis bald. Dein Oliver.